Einführung in die digitale Barrierefreiheit Stell dir vor, du hast eine schlechte Internetverbindung und musst dich in ein Zoom-Meeting per Telefon einwählen. Und dann sagt jemand, diese Grafik ist zentral für das Thema. Du würdest gerne hinschauen, welche Grafik angezeigt wird und zurückspulen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Du bist gerade in einer lauten Umgebung unterwegs oder neben dir wird ein Haus abgerissen und du hast die Kopfhörer vergessen. Oder du bist in einem fremden Land und hast noch etwas Mühe, die fremden Wörter schnell und direkt zu verstehen. Jetzt wärst du dankbar, wenn im Video ein Untertitel angezeigt würde, dann könntest du mitlesen und dem Inhalt besser folgen. Ganz ähnlich ist das bei Studierenden mit einer Behinderung. Sie haben in vielen Fällen keine Wahl, auf welche Art und Weise sie einem Seminar folgen wollen. Oft werden sie systematisch diskriminiert, wenn die Lehre nicht barrierefrei ist. Sie haben dann, je nachdem für welches Medium wir uns als Lehrende entscheiden, einen Zugang dazu oder eben nicht. Dabei ist ganz wichtig, Barrieren kommen von außen und Menschen werden an einer Teilhabe behindert. Diese Behinderung lässt sich durch unsere Arbeit minimieren oder sogar völlig aufheben. Dieses Blended Learning Seminar hat demnach zum Ziel, dir einen umfassenden, aber kompakten Einstieg in die Barrierefreiheit zu geben. Danach bist du in der Lage, die häufigsten Barrieren zu benennen und die damit einhergehenden Herausforderungen zu verstehen. Außerdem kannst du begründen, warum eine Hochschule inklusive Lehre praktizieren muss.